Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für diese freundlichen Wörter. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind heute Abend. Wie Herr Professor Kircher beschrieben hat, meine Interessen schwanken zwischen Literatur und Politik. Auf der literarischen Seite schätze ich Thomas Mann sehr, das ist wohl in diesem Kreis nicht kontrovers. Was ich zur Freiheit sagen wird, wird vielleicht kontrovers sein oder auch nicht. Uh, Sie werden sich auf jeden Fall mit meiner amerikanischen Aussprache abfinden müssen. Uh, dazu Thomas Mann war auch amerikanischer Staatsbürger. Uh, okay, Thomas Mann, Nobelpreisträger im Jahre 1929, das ist sage und schreibe beinahe 90 Jahre her. Diese Anerkennung und die Leistung, die dazu führte, wohl vor allem der Roman Buddenbrooks, sind enorm. Und sollen hier gewiss nicht gemindert werden. Aber 90 Jahre, das sind Überschläge gerechnet, ein Jahrhundert. So wurde der Erzähler des Zauberbergs großzügig mit der Zeitrechnung umgehen. Wie soll der heutige Leser noch Zugang zu dieser Literatur finden? Oder etwas zugespitzt gefragt, was hat Thomas Mann, Nobelpreisträger für Literatur anno 1929, den Zeitgenossen seines preisgekrönten Nachfolgers von 2016, Bob Dylan, anzubieten. Thomas Mann, Schriftsteller einer fernen Epoche, im noch jungen Bismarckreich geboren, im Kalten Krieg gestorben. Aber was bedeuten solche historischen Hinweise heute? Das sind doch allenfalls noch Meilensteine für den Geschichtsunterricht in unserer postgeschichtlichen Zeit, das war lange vor den 60er Jahren und deren Gegenkultur. Lange vor der Wende von 1989, dem Mauerfall und dem Untergang des Kommunismus. Lange vor dem 11. September, dem Terrorismus, den Flüchtlingen und den neuen Krimkrieg. Das alles, die Rahmenbedingungen unserer Gegenwart, hat Thomas Mann nicht erlebt. Was kann er heute noch sagen? Nun, für Literaturhistoriker vom Fach ist die Antwort natürlich naheliegend. Das Historische hat einen Wert an sich. Aber wird damit nicht schon das doch vernichtende Urteil gefällt, es gehe letzten Endes lediglich um Literaturhistorisches. Darauf hat das lesende Publikum, geben wir es doch zu, wenig Lust. Würde man diesen Gedankengang weiter verfolgen, die These vom Verschwinden des Vergangenen, müsste man allerdings bald auch das Zugeständnis machen, die Schuld liege nicht völlig, wenn überhaupt, bei dem Schriftsteller, bei Thomas Mann, sondern bei uns, die wir noch lesen. Und unsere Zeit, nach dem Shakespeare-Wort, The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. Unsere Unmündigkeit ist selbst verschuldet. Denn wir sind Untertanen, Underlings, eines gegenwartsbezogenen geschichtsblinden Zeitalters, das sich einem Präsentismus verschrieben hat, eine Verdrängung der Vergangenheit als Programm einer Modernisierung. Glücklich ist, wer vergisst. Denn nur das Gegenwärtige soll Geltung haben, wenigstens nach einer weit verbreiteten Tendenz unserer Kultur. Im Schaden dieser obligaten Amnesie erlauben wir uns aber die These, die kritische und literaturkritische These, die uns gleich mitten in die Sache führen wird, Manns Entwicklung des Leitmotivs als literarische Form, die Wiederholung des Vergangenen als Erzählstruktur, stelle innerhalb des Kunstwerks einen Widerstand gegen eine gewaltsame, forcierte Form von Modernität. Von dieser Warte aus betrachtet, sollten wir festhalten, dass seine Texte, uns in einer Art Geschichtsphilosophie-Performance demonstrieren, dass wir auf die Erinnerung an die Vergangenheit nicht verzichten sollen, darin sein Konservatismus. Aber auch, dass dieses Festhalten keineswegs mit Fortschritt unverträglich wäre, so sein gleichzeitiger Liberalismus. In Manns eigene Formulierung, Ironie nach beiden Seiten. Thomas Mann ging den entgegengesetzten Weg, aus der lübeckischen Enge in die befreiende Hauptstadt der Kultur in der Boheme, München, den damaligen Standort der ästhetischen Innovation. Später, nach dem Zusammenbruch der deutschen Demokratie und im dem Zeichen der Diktatur, erreichte er die Sicherheit der Vereinigten Staaten, weniger auf der Flucht, obwohl das auch, sondern auch als Vertreter eines robusten Liberalismus und bürgerlichen Selbstbewusstseins mit einem Anrecht auf Freiheit. Es kam dann zu einer abermaligen transatlantischen Übersiedlung nach einer besorgniserregenden politischen Wende in den Vereinigten Staaten. Es ging jedoch nicht um eine Rückkehr nach Deutschland, weder in die DDR noch in die Bundesrepublik, sondern um eine Ansiedlung in der Schweiz. Und nicht bloß als Wahl eines auch deutschsprachigen Landes, das nicht mit der deutschen Geschichte behaftet war, sondern positiv, als Entscheidung für das Land, das ihm wenigstens seit dem Zauberberg als kosmopolitische große Welt galt. Jenseits jener deutschen Enge, mit den romanistischen Öffnungen auf eine europäische große Welt und deshalb als geeigneter Schauplatz liberalen Lebens. Eben darin sehe ich Thomas Manns Bedeutung für uns heute als Vordenker einer Freiheit im Angesicht ihrer Bedrohung. Dieses emanzipatorische Bestreben ist in seinem Werk thematisch ebenso wie formal eingeschrieben als der eigentliche Wahrheitsgehalt. Es sendet uns auf dem Weg zu einer Freiheit, die wir nötig haben. Thomas Mann als Schriftsteller der Freiheit in einer unfreien Zeit so entdecken wir ihn neu. Und soll uns das überraschen, Thomas Mann und die Freiheit. Thomas Mann, kaum eine lautere Stimme gegen die Heuchelei wilhelminische Selbstgefälligkeit an Prangita, kaum ein mutigere Wortführer für die Weimarer Republik und gegen den aufkommenden Nationalsozialismus. Er vertrat einen Liberalkonservatismus, in dem die Freiheit eigentlich zu Hause ist. Es ist deshalb nur sinnvoll und folgerichtig, dass man bei ihm und in seinem Werk Freiheitliches findet. Trotzdem überrascht die These gerade dieser Autor, gepflegte Bürgerlichkeit, ironisch und subtil, ebenso geschichts- wie selbstbefuß, vermittler eine emanzipatorische Botschaft. Bürger und Künstler, es ist dieser bekannte und gewiss nicht von der Hand zu weisende Zugang zu Thomas Mann, der uns weiterhelfen kann. Die heutigen Zweifel an der Literatur, Teil der Krise der, Ge der Geisteswissenschaften, zeugen von den Selbstzweifeln eines Bürgertums, das keine Antwort auf die letzten Endes ästhetische Kritik seitens der Gegenkultur und der Avantgarde hat. Hier könnte Thomas Mann weiterhelfen. Insofern, als er Bürgertum und Künstlertum vereinbarte. Er versinnbildlicht ein bürgerliches Leben, das sich nicht vorwerfen lässt, unter einem ästhetischen Defizit zu leiden, weil es Ästhetisches hervorbringt, aber auch, weil das Ästhetische fundamental durch bürgerliche Kategorien konstituiert wird. Thomas Manns Botschaft heute wäre eine Forderung nach mehr bürgerlicher Selbstachtung, auch als Voraussetzung für die Kunst. Ohne diese Selbstachtung peilen wir ein verflachtes Dasein an. Kunst ist nicht nur manchmal oder zufällig mehr als Flucht, sondern von ihrem Wesen her. Deshalb sollte man nicht etwa meckeln, Thomas Mann sei Schriftsteller gewesen, der trotzdem Zivilcourage mustern konnte. Im Gegenteil. Die Zivilcourage, das Einstehen für die Freiheit, folgt unmittelbar aus dem Mandat der Literatur und aus dem literarischen Geist des thomas Schaffens. Der erste Satz, Bürger und deshalb Künstler, führt nun zum zweiten, Literatur und deshalb Freiheit. Die Literatur, auch die große Literatur, das wissen wir, kann auch in der Unfreiheit gedeihen. Man denke an die meisten Werke der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, etwa an Bulgakovs Meister und Margarete, geistesverwandt mit Thomas Manns Dr. Faustus. Die Wahlverwandtschaft zwischen Literatur und Freiheit heißt nicht, dass Literatur nur unter Bedingungen der Freiheit entsteht, sondern dass die Literatur eine unentwegte Forderung nach Freiheit darstelle. Natürlich wären freie, nicht repressive Rahmenbedingungen von Vorteil, aber das gilt für die, die ganze Wirtschaft, für das ganze menschliche Leben und nicht lediglich für das literarische Schaffen. Das Spezifikum der Literatur besteht jedoch darin, dass ein jedes Werk, das durch die Kategorien der Vorstellungskraft und der Autonomie zustande kommt, ein Versprechen des Glücks und der Freiheit vermittelt. Geben Sie Gedankenfreiheit, forderte Schiller als Marquis von Pose vom Spanischen König und sprach damit die Wahrheit des Kunstwerks zumal des Literarischen aus. Literatur von ihrem Wesen her und erst recht in Zuständen der Unfreiheit, aber nicht nur dort, stellt eine ununterbrochene nach Mehrfreiheit dar und diese nirgendwo mehr als im Werk Thomas Manns, des Bürgers als Künstler, der mit Literatur die Sache der Freiheit tapfer vorantrieb, in dem die bürgerliche Tugend von Zivilcourage mit der künstlerischen Notwendigkeit des Ausdrucks konvergierte. Die Literatur als bürgerliche Sache, die auf Freiheit ausgerichtet ist, so ein Profil Thomas Manns. Das sind allerdings Behauptungen, die gegen den Strich des heutigen Geschmacks gehen. Oft wird eher davon ausgegangen, die Literatur habe lediglich symptomatische Bedeutung für andere, angeblich tiefer liegende Strukturen, Diskurse, Medien, gesellschaftliche Gebilde. Ich behaupte hingegen, und ich bin sicher, Thomas Mann auf meiner Seite zu haben, dass die Literatur eine unabhängige, schöpferische Kraft im menschlichen Leben bildet, eine Kraft, die eine zivilisatorische Aufgabe erfüllt, und zwar die wesentlichste. Indem autonom erzählt wird, wird Autonomie schlechthin begründet. Dichterische Freiheit, politische Freiheit und der freie Markt sind vom gleichen Stoff, aber das dichterische Wort kommt zuallererst. Freiheit im Staat, Freiheit in der Kunst, Freiheit in der Liebe. Das ist eine Erbschaft Thomas Manns, die uns heute ansprechen kann, denn wir leben in unfreien Zeiten. Unfrei. Am offensichtlichsten, am offensichtlichsten sehen sich die nicht mehr ganz so stabilen westlichen Demokratien, die eigentlichen Träge des Freiheitsgedankens, repressiven Konkurrenten ausgesetzt. Vergessen wir heute Abend nicht das Schicksal dissidente Journalisten und Regimekritiker in Russland, China, dem Iran und Nordkorea. Da spielen sich Verbrechen ab, die allzu leicht aus unserem Bewusstsein verschwinden. Auf diese Liste gehört auch die Türkei, erst recht nach der neulichen Verhaftungswelle. Das ist dieselbe Türkei, von der die europäische Flüchtlingspolitik durch einen Teufelspakt abhängt. Aber unfrei, nicht nur von außen. Unsere fortschrittlichsten Technologien führen zum Ausbau von Überwachungskapazitäten und zur Manipulation von Informationen während die Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Bereichen unterwandert werden und damit die strukturelle Voraussetzung bürgerliche Freiheit, öffentlich und privat. Wie man dieser Falle entkommt, steht nicht fest. Jede den Denunziation, jede auch berechtigte Denunziation von Fake News öffnet den Weg zur Zensur. Eine Instanz, die über die Macht verfügen wird, Entscheidungen zwischen fake und nicht fake, zwischen erlaubter und nicht erlaubter Rede zu treffen. Das macht mir Sorgen. Und unfrei auch im geistigen Leben selbst, wo die Freiheit am ehesten zu Hause sein müsste an den Universitäten, wo sich repressive Sprachregelungen verbreiten um gewisse Aussagen und damit gewisse Gedanken von vornherein zu stigmatisieren und so aus der Konkurrenz der Ideen auszuschließen. Ein selbstrepressiver Konformismus nimmt überhand und hat Viewpoint Discrimination zur Folge, Dis Diskriminieren gegen abweichende Meinungen. Die britische Autorin Doris Lessing, auch Nobelpreisträgerin 2007, hat schon 1992 nach noch im Zeichen der Wende die Genealogie des Übels genannt ich zitiere auf Englisch das ist aus dem New York Times While we have seen the apparent death of communism, ways of thinking that were either born under communism or strengthened by communism still govern our lives. Not all of them are as immediately evident as a legacy of communism as political correctness also die politische Korrektheit as Erbschaft des Kommunismus. Gegen diese vielfache Bedroh Bedrohung der Freiheit bietet Thomas Mann Hilfe und Beistand, Einsicht und Mut. Freiheit entspringt bei Thomas Mann der besonderen Zusammenkunft zweier Begriffe, Bürgerlichkeit und Literatur. Er vertritt eine selbstbewusste und gerade deshalb reflektierte bürgerliche Kultur. Kein Hauch vom völkischen aber auch nicht vom proletarisch-kommunistischen. Und es ist gut so. Von unserem heutigen Standpunkt aus scheint Thomas Mann einen Höhepunkt einer einstigen Kultur darzustellen, die liberales Gedankengut, die Lehren der bürgerlichen Freiheitsbewegung, die Plausibilität der Emanzipation und den Vorteil ästhetischer Autonomie noch aufrechterhielt. Diese Botschaft tut uns heute gut. Danke.